Ja, bin hier nach der Arbeit heute wieder ein Stück rausgefahren, bloß. Einfach mal ein bisschen ins Grüne rein. Cash ist hier keiner jetzt in der unmittelbaren Nähe. Aber ich werde mich heute bloß mal hier die Nacht verbringen und heute Abend hier noch ein bisschen am Video schnitzen. Und einfach mal den Abend draußen in der Natur genießen. Ja, hier steht man etwas schräg, aber ich habe hier genügend Steine gefunden, um das Auto gerade abzustellen. Etwas weiter weg geht ein Wanderweg vorbei, das ist hier ein bisschen Feld-, Wald- und Wiesenweg. Und einen schönen Blick haben wir hier auch. Morgen früh sieht man da hinten den Sonnenaufgang wahrscheinlich. Ja, morgen früh die Nacht. Und hinter dem Hügel wird es ja bald untergehen. Ich habe übrigens jetzt noch was Gutes im gefunden hier. Moskitonetze. Damit kann ich auch nachts die Scheiben auflassen ohne das Viehzeug reinkommen. Die Zweck sollten sie die passen zwar nicht ganz über die Scheibe, größere habe ich nicht gekriegt, aber sie sollten wohl ihren Zweck erfüllen. Eine Bremse sitzt schon am, am linken Fenster und wartet, dass die immer einlässt. Eigentlich wollte ich ja filmen, wie die Sonne hinter dem Hügel verschwindet, aber das habe ich natürlich wieder voll vorbei. Maikäfer oder Junikäfer fliegen hier noch rum. Wir haben wir schon drei ange, angeflogen. Hostplatz hatte ich die mal in Unmengen. Und da habe ich an der Haltestelle auf der Bahn gewartet und ständig flogen in die Viecher ins Gesicht. So wie man sich bei Käfern nennt. Hocken auch alle aufeinander. Ich bin nach dem Liebetag die sterben die. Vieh, Zeug. so dicker Käfer krachte gerade voll der Wucht gegen die Hand, da bin ich so erschrocken, dass ich die Kamera gleich fallen lassen. Und jetzt in der Dämmerung ist es etwas blöd, wenn die im Krass liegt und die finsten wieder. Da hätte ich morgen dann den ganzen Hang noch nochmal abjuchen können. Ich ja, bin jetzt einfach mal hier ein bisschen in der Dresden Umgebung, ein bisschen rausgefahren. Bin so ungefähr zwischen Klaushütte und Schmiedefeld. Äh Schmiedeberg. Und habe mich jetzt hier einfach mal ein bisschen hingesetzt und will ein bisschen am ähm, Video schneiden. Ja und das Video Stottet genau jetzt. Musik Ja, ich bin hier am Neuendorfer See, ganz offiziell auf dem Campingplatz. Und ich morgen hier mal ein paar Dosen Ich war gerade vorne am Brötessen in der Gaststätte, in der Campingplatz-Gaststelle. War ganz lecker. Wenn man hier noch fast im Spreewald Es gibt es hier auch Kartoffeln und Quark. Haben wir genommen. Und die Bierschen ist schön. Da will ich morgen hier mal eine schöne Truhe im See machen und zwei, drei Dosen suchen. Und momentan noch nie allzu viel durch hier. Und hier hinten gibt es ein paar Rehe im Gehege. Kann ich mir den Mockenabend eh nicht grillen? Ja, ich gucke gerade noch mal das Video an. habe ich bevor ich losgefahren bin zu Hause auf dem Rechner rüber gespielt und habe ich von zu Hause aus hochladen lassen. Sollte theoretisch jetzt mittlerweile fertig sein. Ich habe nicht mehr genug Internetguthaben. Ich kann jetzt nie gucken. Kann ich dann morgen nochmal kontrollieren online. Aber ich wollte jetzt bloß nochmal durchgucken, ob ich noch irgendeinen Fehler habe, den ich ausmerzen muss. Aber theoretisch sollte alles soweit okay sein. Also hier gibt es nicht viele Cash. Ja, ja, die ich mal der ist ja ungefähr ein Kilometer vom Campingplatz weg. Aber Allerdings ist der auf einer Insel. Müssen wir das mal angucken, ob ich schon verschwunden zu der Insel. Oder mir gut als sei Ein Stück weiter. Gibt es dann noch einen Bootverleib? Das ist eine kleine Campingsiedlung. Wahrscheinlich hat hier ein ehemaliger Stasi-Menschen sich Grundstück besorgt. und und Enkel können das jetzt weiter betreiben. Aber jedenfalls gucke ich mir das nochmal an, ob ich da rüberfunde oder mit dem Bolzfrau. Und rein theoretisch, heute ist noch nicht ganz so viel Betrieb. Wochenende ist der Pfingsten, aber es können wir ja meistens erst als kann ich mir dann vielleicht sogar noch aussuchen, ob ich ein Motorboot oder ein Paddelboot nehmen? Da gibt es einige umzäunte Grundstücke am See. Eigentlich ungewöhnlich. In der Zeit gab es das eigentlich meines Erachtens gar nicht weiter. Wenn ich so an die Spielersdieh denke, die mussten den See alle freilassen. Die konnte jetzt weitestgehend immer in den See laufen, ohne ihn aus dem Wasser wegzumischen. Spielersdieh kann ich mich nur an so ein GST... Teilweise unser Armee-Club die dort ein eigenes Grundstück am See hatten mit dem großen Marineboot. Seesportgemeinschaft Neundorfer See und einer Verein. Wahrscheinlich doch keine alten stasi Der Bootsverleiher hat Paddelboote und Ruderboote mit Motor. Das wird wohl was von dem sein hier. Wäre ich vielleicht so eins nehmen. Gepaddelt habe ich ja letztens erst im Spreewald. Ja, ich habe gerade beim Bootsverleiher angerufen keine Chance, alles vorbestellt. Immer wieder hier, wo wir vorhin schon waren. Jetzt gucken wir noch mal, wie das vorne an der ob ist. wir irgendwo einen Ausstieg ans Wasser haben und mal noch einen können. schon die Beine, die Haufen Annesseln hier. So richtig kommst du nicht durch. Ah, oh, der ist jetzt blöd. Genau wo ich raus wollte, saß da mit seinem kann und auf, an der Stelle, wo der Cash liegen soll, machte der gerade mit seinem Kind Pause. Da wollte ich dann sowieso. Gesucht hätte ich da eh nie, auch wenn ich angezogen wäre. Da ich aber nichts hatte, bin ich dann nie aus dem Wasser und Klein umgedreht. Blödes Ding, so, jetzt lassen wir uns hier noch leicht trocknen und dann gehen wir zurück zum Campingplatz. Hier haben wir aber komische Kettensägen hier. Also dieses komische Geräusch hier. Ja, ich mach's nur noch mal. Das sind Unkennen. Wir waren vor vielen Jahren auch mal am See auf dem Campingplatz Nord. Da ist noch mal drei Kilometer Richtung Norden. Und dort hörten wir das Geräusch jeden Abend so gegen neun... Um neun, um zehn abends fing das an, aber in einer übelsten Lautstärke und ich hörte nicht mehr auf. Wir hatten dann überlegt, ob das Windräder sind, die nie richtig eingestellt sind oder wo das sonst herkommen könnte. Und die, Irgendjemand, mit dem wir uns unterhalten haben, sagte dann, dass das unten sind. Das schon wahnsinnig. Und das ist schon lange 100 Watt. Das hatte ich heute früh auf dem Dach liegen gehabt, heute Mittag. Jetzt habe ich mich voll in die Sonne gestellt hier. Ja. Jetzt lädt es mir als hier, weil wahrscheinlich die Batterie voll ist. Kühlschrank lief den ganzen Tag okay. Birschen ist schön kalt. und. Heute Mittag, wo ich das auf dem Dach liegen hatte, hat das mit 4,5 Ampere voll auf die Zusatzbatterie geladen. Was genau kam, kann ich nicht sagen, weil sobald von der einen Seite genug kommt, macht das Trennrelais auf äh, zu und lädt die Autobatterie dann auch noch mit auf. Da möchte ich erst Sicherungen ziehen und umbasteln. Das will ich nie Auf alle Fälle bringt das genügend Strom, wenn die hier nicht scheint, um die Kühlbox zu betreiben und heute Abend oder abends allgemein Licht und Rechner anzuhaben. Also eigentlich Super. Praktisch wäre das, das Ding fest auf dem Dach und womöglich noch kippbar, aber das nimmt dann ja auch wieder Sprit weg, wenn du, wenn du fährst. Ich denke mal, ich werde es dir lassen. Tag über kommt es vorne auf die Ablage und wenn man steht, kann man es auch auf dem Dach liegen lassen oder so. Hier auf dem Campingplatz habe ich mir jetzt keinen Kopf gemacht, wegen Sicherungen, dass ist keiner klaut oder so. Wo man irgendwo in der Wildnis steht. Ich hatte es ja meistens in Rumänien an der Frontscheibe gelassen. Da hat es ja auch gekühlt. Die eine Nacht hat die Steuerung gesponnen. Da war früh alles eingefroren mit minus 20 Grad. Das war nicht so toll. Ich weiß nicht warum das kam. Bis jetzt hat es eigentlich immer, immer geklappt. Ich weiß nicht ob ich die App im Hintergrund hier zugemacht habe, mit der man das einstellen kann. Und die sich dann noch ein bisschen verstellt und verspielt hat. Das wird es gewesen sein. Aber so bin ich voll zufrieden jetzt mit dem Ding. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich mir allgemein das Auto jetzt umbaue, dass ich das mehr wie ich will, Mobil habe. Halt die Sitzbank raus und auf der linken Seite einen flachen Schrank, so hoch wie die Fenster. Und dort auch eine Kochplatte mit verbauen. Und auf der anderen Seite eine Sitzbank, und die man aufklappen kann und als Bett benutzen Aber also, ein bisschen gerade mir auch vor der Arbeit, ich schiebe das immer wieder auf. Ich habe mal ausgemessen, wie groß ich da machen möchte. Aber mehr habe ich danach nie in Angriff genommen.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 Ja, ich habe jetzt übrigens mein Loch gebohrt gekriegt für den Zahn. Ich habe ja immer noch die Lücke. Aber jetzt momentan ist es ein bisschen blöd. Ich muss jetzt noch bis Dienstag. Das ist ja zugenäht worden dann wieder. Er ja, hat den Dübel gesetzt und dann wieder zugenäht. Und jetzt soll der Dübel verwachsen, das Zahnfleisch nicht erstmal wieder schließen. Das bleibt jetzt ja auch ein paar Wochen dann zu. Das Zahnfleisch, war so dann aufgeschnitten und weggemacht hat er erstmal, um das noch zu brunnen. Muss er erstmal wieder verheilen und alles. Ja, und das Blöde ist, ich habe jetzt dauernd zwei den kurzen Pädeln im Mund. Irgendwie lenkt das ab und man spielt dauernd mit der Zunge mit.